Hi und warum? Mein Name ist danny die und ich bin zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, lang ist es her, ne? ähm, ist mir ein bisschen peinlich. Ich hatte immer wieder ein paar neue Projekte, deswegen weiß nicht, kam ich nie irgendwie dazu mir die Platin Trophäe zu holen für dieses Spiel. Und wir sind sehr kurz davor, ehrlich gesagt, ein Level nur noch, wenn ich mich nicht irre. Und ja, äh, die Sache ist die. Kingdom Hearts Remind ist jetzt seit ein paar Tagen schon draußen, seit seiner Woche, glaube ich. Und ähm, ich habe es mir natürlich schon hier drauf gepackt. Und einige Inhalte sind auch noch dazu gekommen, so im Laufe der Zeit. So einige Patches, die noch ein paar Sachen hinzufügen. Und darum kümmern wir uns jetzt erstmal. So, ich glaube, die Fähigkeiten hier, die sind alle durch dem DLC freigeschaltet worden. Ne? Ich glaube, das sind nur die Dinger. Ne? ja Da sind angefangen, aus dem ersten und zweiten Teil, glaube ich, um ne? irgendwas hier Sturmsatz. Ja, wir dat. und dann habe ich noch folgendes bekommen: und zwar Zeichen des Versprechens. Das bekommt man indem man alle äh, Glücksembleme sammelt. Und ja, die haben wir schon alle. Was fehlt hier noch? Hat noch jemand anders was bekommen? Ich habe noch was bekommen. Irgendwie warten auf Eden. Ich na, Tag, über die Magiescheiße, das größer Schaden, Combo Abschluss. Ah, okay. Ja, muss aber nicht. So, gut. Und ja, diesen diesen Ding mit dem Zeichen können wir uns noch was hier abholen und zwar Boom, Zeichen des Versprechens gegen Sterntreue eingetauscht. Jetzt haben wir Sterntreue, cool, ne? Und ja, wie man sich vielleicht denken kann, äh, boah, wie tut man die noch mal hochleveln? Ja. Gucken wir mal wie weit wir hochleveln können wenn überhaupt ich nehme jetzt mal an wir können hochleveln ne? ja äh. habe ich genug items überhaupt wird stärker sein als ultima ich glaube ja eher nicht aber wir können ja mal schauen ich habe mehr als genug sachen anscheinend ja Jetzt mal eiskalt, sterntreue maximiert. So wie stark ist denn? Wir rocken immer noch mit Ultima hier durch die Gegend ne? und sterntreue ist ja auch nicht schlecht. Situationsboost äh, MP, wir machen aus allen den Pikungen große MP-Kugeln, wird die Verfügbarkeit ist auch von Vorminderungskommand los und schnell auf wenn du gegner besiegst hm. du stärker als ultima nein ja alles klar aber ist trotzdem krass ne? kann man ja mal machen sagen wir stern treue sag mal, Zack. auch nicht schlecht aber wir laufen hier mit ultima rum ich will jetzt auch nicht viel Ehrlich gesagt, in diesem Part machen. Ich will jetzt eigentlich nur einmal kurz die Platin holen. Habe ich Dings hier aktiviert. Null Erfahrungspunkte. Ja, weil ich wollte die Platin natürlich mal während des Aufnehmens holen. Und ja, mir fehlen, glaube ich, nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Also machen wir jetzt ganz schnell. Und dann werden wir, wenn wir fertig sind. Um level 99 zu erreichen mal eiskalt gegen sehr noch mal kämpfen und zwar mit unserer ultima klinge auf level 99 dann wollen wir mal sehen wer ja den ultimativen schlüssel hat ja und das ist natürlich jetzt hier ein absoluter klatsch ne? alter und level 99 maximal stufe und Boom. kingdom hearts und ja die platin trophäe eiskalt mal geholt war jetzt nicht so schwer ich habe es jetzt nur als sehr vor mich hergeschoben weil wie gesagt es kam immer wieder neue projekte und ich hatte einfach echt keine zeit und ja es ist kingdom hearts ich weiß es ist meine absolute lieblingsspielserie aber trotzdem irgendwie weiß nicht hatten andere sachen immer mehr priorität ich habe mir jetzt gedacht die platin zu viel holen ist jetzt nicht so ein weil nicht jetzt nicht so von Wichtigkeit aber ja jetzt haben wir sie und ja wir sind jetzt Level 99 das sind unsere Werte auf Level 99 und ja jetzt gucken wir mal wie stark wir gegenüber sehr Nord sind der hat seine Chi Klinge den den ultimativen Schlüssel und wir haben die ultima Klinge den ultimativen Schlüssel okay was ist dieser Angriff? Der gefällt mir irgendwie nicht. Ich mag diese fancy Angriffe irgendwie nicht. Die Irgendwie so, weil nicht mehr Animation oder so hinzufügen oder so. Mein Ziel hoch über dir zu treffen. Ich nehme an, das ist das ne? Lufthiebe. Ne, weil nicht. Weil es das, was ist diese Attacke, wie macht man die weg? <lacht> ah, nach unten aus. Ich löse eine vertikal attacke aus, um mein Ziel weit unter dir zu treffen. Weiß nicht. Schön aufgezieht nach einem H-Ziel-Tornado. Äh, Radialsturz. Oh. das war gut. Und ja, nachdem wir diesen Part hier erledigt haben, geht es dann ins DLC natürlich rein. Ich habe noch irgendwo einen Speicherstand. Welcher weiß nicht. Ich weiß nicht, welches Level man für dieses DLC sein muss. Ich glaube, mit Level 99 bin ich schon ein bisschen überpowert, ne? aber ich habe noch einen Speicherpunkt, wo wir noch so, weiß nicht, kurz vor dem finalen Kampf, glaube ich, waren oder kurz nach dem finalen Kampf hier gespeichert haben. Nicht so, weil sie nicht so Level 60 irgendwie so bin. Also, je nachdem, was für eine Levelvoraussetzung das DLC ist, ich werde auf jeden Fall einen passenden Spielstand dafür haben weiß, dass einige Bosse noch hinzugefügt worden sind, darauf freue ich mich. Und ich weiß, es gibt noch Memoir als Schwert, aber das freizuschalten ist ein bisschen nervig, weil man muss erst muss durchspielen bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich. Und dann muss man äh, ja, dann kriegt man das Schwert. So, und das ist auf verschiedenen Ebenen nervig, was das Let's Play angeht, weil ich habe es noch nicht auf kritisch gespielt und äh, das würde für mich jetzt bedeuten ich müsste jetzt das spiel auf kritisch durchspielen ne? was schon nervig allein ist, ne? nervig genug ist und dann müsste ich man kann jetzt ein neues spiel plus machen da kann man alle schlüsselschwerter von vorherigen spielständen irgendwie noch mal von anfang an besitzen das heißt ich würde jetzt da kritischen modus mit ultima und so was alles anfangen ne? ich müsste dann durchspielen kritischen modus bis ich memoir freigeschaltet habe und dann müsste ich noch mal auf äh, dinges spielen auf, auf äh, Profi, weil ich jetzt hier auf diesen Spielstand habe, weil kritisch und dann direkt irgendwie das neue DLC und die neuen Bosse das wird mir nicht so gefallen, weil ich habe so das Gefühl, dann kriegen wir voll auf die Fresse und das wird wir sehr wehtun und mir den Spaß ruinieren. Ich würde lieber auf Profi spielen und ja, das heißt, ich müsste mehr oder weniger zweimal das Spiel noch mal durchspielen, alles sammeln damit wir wieder zu dem Punkt sind, wo wir hier sind mit unserem komplettierten Spielstand. Ne? war so gut wie alles haben und ne wo wir sogar alles haben glaube ich und ja darauf habe ich echt keine lust und deswegen ja worauf ich hinaus will memoir werden wir wahrscheinlich in diesem Let's Play nicht mehr sehen also ja aber wie gesagt ja yeah, war nur ultima ich meine stern kommt sehr nah dran an die stärke von ultima aber warum ultima wenn ich warum Sterntreue oder memoir wenn ich ultima Guck mal ultima ist viel länger Macht ein bisschen mehr Schaden. Memor war, glaube ich, das Stärkere von den beiden Schlüsselschwertern. Aber trotzdem. Vielleicht wird er sogar stärker als Sterntreu sein. Aber trotzdem. Nee, ja, jetzt extra das Spiel noch mal durchspielen für das alles. Ne, darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Und da ja, wir werden jetzt hier alles skippen. Das soll jetzt hier einfach nur so. So ein Kampf für Jux und Dollerei sein. Nee? wir werden jetzt einfach hier mit unseren ultimativen schlüssel gegen sehr not ultimativen schlüssel antreten das ist jetzt einfach nur so ein kampf für, um wieder reinzukommen ins spiel und einfach so uh, duh, duh, duh, fun, wenn ich mich fürs DLC ja vorbereiten kann und ja wir sind level 99 natürlich wir die gegner hier haben absolut gar keine chance gegen uns und aber das soll jetzt auch nicht der sinn sein ich, ich nehme sehr stark an die gegner gegen die ich im dlc antreten werde die werden alles andere als einfach sein also lasst mir noch diesen spaß hier und dann um und ich mache vor übrigens ne? und ja der kampf wird sehr schnell vorbei sein ja okay es <lacht> ist schon ein bisschen krass wenn ich ehrlich bin und ja, es gibt natürlich alles. Ne? Der Kampf ist jetzt hier im Vordergrund. Wir kämpfen jetzt gegen sehr Nord mit der chi Klinge. seinen ultimativen Schlüssel gegen unseren ultimativen Schlüssel, weiß stärker Ultima oder die G Klinge? Ne? Das ist jetzt die Frage. Ich meine, er hat noch nicht seine chi Klinge rausgeholt. Ne? Er hat noch sein No Hard heißt das Schwert, glaube ich. Ne? Und ja ich mal an er soll jetzt wie gesagt der party soll jetzt eigentlich nur eine prelude sein von was jetzt noch bald kommen werden wir machen hier absolut kalte Wir sind schon in der zweiten phase nee okay weil jetzt hier irgendjemand neu ist und sagt auf level 99 da kann auch jeder im finalen boss erledigen ich habe den finalen boss schon besiegt auf reguläre weise also leute das gibt man mal das. wie gesagt dann soll jetzt einfach nur so einfach nur so für die lolz sein im nächsten Part geht es dann mit dem dlc weiter So jetzt unter wasser boom, boom. Hab ich habe keine lust auf die unterwasserphase wie wir mal wieder oben kämpfen doch gar keinen schaden ich meine natürlich macht er uns keinen schaden Schaden macht Magie eigentlich. Oh ja. Dau. Ich hoffe, dass DLC fügt noch einige Sachen zum Spiel hinzu, was mir noch so gefehlt hat. Ich fand Kingdom Hearts 3 awesome. Ne? Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber so einige Sachen haben mir doch so ein bisschen gefehlt so. Allein schon optionale Bosse und so war das Spiel richtig arm. Also er hat Kingdom Hearts 1 und 2 viel mehr zu bieten. Und ja, jetzt haben wir natürlich das DLC. Und ich habe sehr große Hoffnungen, dass meine Wünsche hier erfüllt werden. Dass wir sehr viele optionale Bosse noch hier bekämpfen können. Dass wir hier unseren Spaß haben werden. Ich habe mich jetzt nicht so viel informiert ich weiß so ein paar rand sachen was im dc alles vorkommt aber ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen konter und ja aber erst einmal kommen wir uns hier um den wow. bau genau blocken ja und so ganz jetzt nur wo ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe oder was? Ich habe den ultimativen Schlüssel, weil mir jetzt sieht das Ding gar nicht mehr wie ein Schlüssel aus, ne? Jetzt haben wir wortwörtlich ein Schwert in uns dran, da darauf man achten. Na, ja, haben wir auch in Rekordzeit erreicht. Jetzt ja, bleibt nur noch sehr notte. Oh, komm her. ja. Ach, man Gott. es Ja, komm her. Ich war selbst finale ein, ja. Ultima ist so broken, ne? Donald. Ja. Etwas Screen Time für Donald. Oh. Da guckt dem art schwer dann voll lächerlich. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ah. Komm Aber Hüp! Ah, geblockt ah, geblockt. Ah, geblockt geblockt. Hüp! Ja. Ja, gut gemacht. <lacht> gut gemacht, Donald. Ja, Profi. Ich habe Donald, ne? Wind. Naja, ah jetzt kommt das noch, ne? Ich ich war so eine geile Idee im finalen kam Ja. erstmal mal nur mal damit aufhören. Ich mach keinen Schaden gegen den. Komm her. Ich auch gar keinen Schaden. Komm her. Ja, Gott, mein Gott, jetzt kommt er wieder auf mich. Erst ich habe gemacht, wortwörtlich nur einen Schaden gegen mich kann das sein. Das war mein Ding, sie auffüllen. Ich glaube, das muss ich machen. Ja, und ganz licht, so also geil. mich zu schießen aber na, naja ich werde ja von allen getroffen er letzter strahl in die fresse verarschen Ja, natürlich. Ja, macht er voll viel Schaden. Ja. Ja, ist auch okay, Goofy. oder fast wir haben gewonnen wer hat gedacht wir sind aber nur 90 wir haben die das ultimative schlüsselschwert Gut alles klar <lacht> ähm, ja gut, das war's dann ähm, ja das war's dann für diesen Part ne? im nächsten Part geht es dann auf ins DLC da sollte jetzt auch noch hier ein bisschen so dazu dienen dass ich wieder ins spiel ein bisschen reinkommen und ja na okay haben wir alles schon gesehen Ihr könnt wortwörtlich den letzten Part anschauen, um zu sehen, was diese nee, nicht den letzten Part haben. wir ging das Na, ja Der plot twist am Ende, den ich schon jahrelang vorher vorausgesehen habe. Das extra ein und so habe ich alle schon gezeigt, glaube ich. Und ja, gucken wir jetzt wie unser Dings aussieht. Unsere Statistik. Spielbilanz. Schwierigkeitsgrad. Profi, Sieg, Gegner, 13.000, 13. Bestgenutzte <lacht> Situationskommando, Blitzk, Königsanhänger, meistgenutzte schwer 30.000. Gummijet-Fortschritt. Meist, 30 Gummijet meist verspeiste Gerichte, nullmal. Gummijet-Fortschritte, wir haben die ganze Zeit nichts geändert, so mehr kannst du deinen durchgespielen Spielstand speichern. So. So, und hier habe ich einmal versucht auf kritisch. Aber ja. Ne, da habe ich jetzt extra keine Lust. Keine Ahnung. Ähm, pf, wo speichere ich denn? Ich komme dann wieder direkt da vorne. Also können ihr speichern. So. Boom. Und dann. Spielstand 7 wird dann unser Ding sein. Unser. DLC-Spielstand, ich nehme an, man muss einen neuen Spielstand hier anlegen, ne? aber ich weiß es nicht. Gut, so sieht übrigens jetzt der Titelbildschirm aus, schön oder? Und ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann, dann lasst doch ein Like, ein Abo ein Kommentar und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es dann mit dem DLC weitergeht. So, Dankeschön fürs Zuschauen, tschüss.